35% haben wir jetzt schon ja, die letzten 5%, 6% schaffen wir heute halt auch noch. 495 haben wir, 96, 97, 98 haben wir 900 und 101 müssen wir dann noch gucken hm. okay Studier jemand des Durst irgendwo muss eine Insel sein jenseits des Strandes Mhm. Nee, da wollte ich nicht hin. Ende 96. Strand. Hm, also das Einzige, was wir jetzt hier noch nicht... Welche Richtung wir noch nicht gegangen sind. Ach, hier steht ein PC, ist ja toll zu fetter und nimmt seinen Schmerz. Dass der noch so hoch springen kann. Mit dem Körpergewicht und, und mit, der, mit, den, mit den Rundungen. So, wir gehen mal hier rüber. Achtung, Bombenball. Rums. Die das ist kein nicht ich darf das mit <lacht> selber fett. so ich habe eine idee wie das klappen soll weiß ich nicht aber ich habe mal gegner wir zu wenig besiegen lassen. Da haben wir hier gerade einen oben. hier. Dem können wir hier drauf stehen. Das heißt, wenn wir alle drei da hochkriegen. Wenn das jetzt noch klappen soll, weiß ich nicht, aber... Kriegen wir gleich das Ending, das wir zu oft geboxt haben. Müssen wir es nochmal genauer machen. Und das wird, glaube ich, nichts mehr. Der liegt jetzt im Haus drin? Ending Trigon. Komm, das Ending gab's doch. Was das, dass das gab? Machen mal das ein Kann Können wir stapeln und dann hoch. Nach der Erinnerung. Mal gibt hier? Schwert bestimmt auch noch ending wo wir ziehen sitzen können oder im pc und items müssen wir mal gucken versuchen mal taktisch die so zu besiegen nein Roll doch nicht runter du siegst da schon sehr gut Ach Kati. Kati dann, wie soll das denn was werden? Mit zwei könnte man sagen, ja vielleicht, aber... Ich komme mich da hoch. Wieso ist dann... Hier komme ich mich hoch, aber dann nicht weiter. Wenn es mal einmal klappt... Weiß die Komplettlösung da was besseres oder? Nein, hier nicht. Ja, fast. Zwei haben wir. Nicht rechts. Vermutlich nicht, aber... Natürlich reicht das nichts. Ach, Spiel wirst du mich verarschen. Ja, ja. Nice! Beim hundertsten Versuch. Jetzt den nicht runterschubsen. Immer mit euch. Geht mir weg. Gut, vielleicht kriegen wir es hin. Okay, ja. Mensch, jetzt stapet euch! wie ich krieg jetzt hier das Ending zu so oft einen Staunen auf die. Dann flippe ich hier den Table. <lacht> das dann mache ich hier mein ganzes ganzen Setup um. 6 Stunden später. Ist immer die denn Stapeln. Stellt man sich das denn vor? Ich will nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Ich halte das alles nicht mehr aus. So viel später, dass es dem alten Erzähler zu blöd wurde und man einen neuen anstellen muss. Sag mir bitte, wie es anders geht, Jack Gavinck. Sag mir bitte, wie es anders geht. Ich bin hier gerade am verzweifeln. Das kriege ich mit dem Schwert nicht hin. Ich hege gerade, Hass auf die Entwickler. Ich komme da, ich habe ich habe hab die gerade sogar gestapelt. Ich habe die sogar schon gestapelt, aber dann ist er eigentlich hochgeflogen. Ohne Item an der rechten Wand hoch, hier hoch. Da komme ich doch nie hoch. Hier meinst du? Das schaffe ich auch nie. Können wir mal versuchen. Ich meine, was bleibt uns jetzt anders übrig? Als ob da nur zwei. Aber das sind die zwei, da nicht ausreichen. Den Wichser kriege ich hier nicht weg. Er jetzt liegt jetzt da oben. Bleibst du jetzt wenigstens bei mir? J.K. Wink. Unterstützt du mich hier? Leidest du mit mir? Ich hatte eigentlich heute vor... Ich hatte eigentlich heute vor, 100% zu schaffen. Wenn sind hier schon bei 95%. Wird euch nichts mehr. Glaub nicht. Wir haben noch eine Stunde Zeit, aber so wie ich mich hier anstelle. Hier hoch. Ja, wie das gehen soll. Wie soll das denn funktionieren? Wie schließen dir das vor? Muss also knapp abspringen? Ja, aber. Ah! Nice! Ich verstehe. Das hatten wir gerade schon. Wir gerade schon einen guten Treffer. Ja, was man hier. Das muss hier schon sehr, sehr agil auf der Tastatur sein. schaffe ich wahrscheinlich eher als die Sache mit dem mit dem Cartoon hier drauf geht wahrscheinlich auch schneller als das mit dem mit dem Monster, mit den Scherben Die Artikel hat so viel gefehlt. In dem Artikel hat so viel gefehlt. Da wollte ich das ein bisschen verbessern und mittlerweile habe ich fast alles überarbeitet. Oh. nice. Also, bist nicht der ursprüngliche auto aber du hast da schon. hast schon wesentlichen Einfluss drauf. Und sonst so. Ich meine, wir können jetzt hier auch ein bisschen Just chatting machen, während ich das hier versuche. Ich könnte mich auch hier drauf konzentrieren, aber. Ja, es irgendwie eine Tastenkombi, die hier sinnvoll ist zu nutzen. Aber das ist jetzt hier hin und her, glaube ich. So, ich habe schon gesehen, irgendwie schafft man es, wenn man da richtig abspringt. Wesentlich später springen die meinen irgendwann falle ich hier raus da gibt irgendwie spätestens hier falle ich ja das heißt ich muss ja spätestens hier springen jetzt bin ich ja hier ich muss ja hier das ist spätestens hier ich kann ja nicht später springen Ja, hier falle ich ja. Das kann ich ja nicht mehr springen. Ah, doch. Ich kann Luftsprung machen. Interessant. Aber nur ganz kurz irgendwie. Wie ich das gerade eben gemacht habe, weiß ich auch nicht, aber. Ah, okay. Wenn ich das mal raus habe. Äh, aber da komme ich oben nicht rein. Das springt dich auf die nächste Ebene. Ah nice. <lacht> jetzt äh, ja. Erst fallen, dann springen. Ja, wenn ich jetzt wieder runterfalle, dann.. Ja. Alles von vorne. Uff. Oh, nice. Nice. Geschafft. Hurra!